Was halten Sie von Banking Check und dem jährlich stattfindenden Banking Check Award? Für uns als Bank ist das immer eine schöne Rückmeldung von den Kunden, ja, dass wir sehen, dass wir unsere Arbeit offensichtlich in ihrem Sinne und auch ganz gut gemacht haben. Und von daher ist es für uns immer wieder eine Selbstverständlichkeit, auch dabei zu sein und ja, uns bewerten zu lassen und aus den Rückmeldungen auch zu lernen. Mhm. Planen Sie das Kundenfeedback auch entsprechend Ihrer Bank umzusetzen? Das Kundenfeedback ist ja überdurchschnittlich gut. Von daher ähm, ist es für uns an vielen Stellen eher mhm. ein Weiter-so. An mhm. den Stellen, wo es Kritik gibt, gucken wir natürlich ganz klar auch hin und versuchen daraus für uns Schlüsse zu ziehen. Auf jeden Fall, ja. Mhm. Wie wichtig sind Ihnen denn auch diese Meinungen Ihrer Kunden auf Banking Check? Ähm, die Meinungen unserer Kunden sind uns generell, ganz wichtig. Also auf Banking-Check auch, aber wir machen das auch so mit unseren Kunden regelmäßig, sind in sozialen Medien ganz stark und kriegen da relativ tagesaktuell immer zurückgespiegelt, was Sache ist. Und wir nehmen das sehr ernst, spiegeln das auch in unsere Prozesse zurück und arbeiten dann auch damit. Also von daher ist es für uns wirklich tägliches Geschäft.